Baum äh. Was denn? Warum wird jetzt immer noch nicht angezeigt, dass ich 50 Follow? Äh, ne, angezeigt wird schon. Aber bei meiner äh, Kanalübersicht wird es jetzt nicht angezeigt. Ja, da musst du warten. Das dauert wirklich lange. Da bin ich auch fast verzweifelt. Ach so, einfach war das. Kann doch erst morgen kommen. Ja, aber die letzten kommst du dann gleich. Ja, je nach je. So, alles klar. Ich gut den Stream nochmal anschalten. Hey, Michael, welcome back. Cool, bist du wieder zurück? So.